Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der nachträglichen Legalisierung illegaler Siedlungen hat das israelische Parlament einen Präzedenzfall geschaffen. Dies könnte der erste Schritt hin zu einer völligen Annektierung der besetzten Gebiete sein. Eine zwei lösung rückt damit in eine immer weitere Ferne. Ich begrüße daher die Entscheidung, das bis zuvor für den 28. Februar geplanten Assoziierungsrat zwischen Israel und der EU zu verschieben. Wiederaufnahme der Gespräche sollte erst erfolgen, wenn die israelische Regierung von ihrer kontraproduktiven Siedlungspolitik abrückt. Die Europäische Kommission sollte konkrete Maßnahmen vorschlagen, wie die EU zukünftig konsequenter zwischen den Staaten Israel und den illegalen Siedlungen Außenposten unterscheiden kann. Eine Differenzierung durch die Mitgliedstaaten und die daraus folgenden Konsequenzen, zum Beispiel durch die Kennzeichnung von Produkten aus besetzten Gebieten, könnte hier in der Praxis und müsste noch schneller und stärker stattfinden. Ich hätte mir auch eine Resolution des Europäischen Parlaments in Anlehnung an die UN-Sicherheitsresolution 2334 vom Dezember 2016 gewünscht, in der wir die Siedlungspolitik klar verurteilen. Leider wurde dies bisher unter anderem von der EVP-Fraktion verhindert. Herzlichen Dank.